ja das letzte Mal vor den etwas äh, größeren Ferien, äh, in die, bevor wir euch in die Weihnachtspause äh, entlassen wollen. Und heute möchte ich eigentlich etwas machen, äh, dass ich in gewisser dem ich in, in gewisser Weise beim letzten Mal schon so ein bisschen äh, vorgegriffen habe. Ähm, und äh, ich möchte mh, äh, mit euch heute über die Administration eines äh, CryptPads äh, reden, beziehungsweise ich werde euch da was vorstellen. Und äh, es soll um die Nutzung gehen. So, zumindest war es so mal geplant. Aber ähm, dankenswerterweise hat der Sebastian gestern oder vorgestern in seinem WebTalk und das ist auch auf YouTube einsehbar, das CryptPad mit all seinen Funktionen schon ganz gut vorgestellt. Ich habe mir das also angeguckt und werde so ein bisschen in die Lücken reinspringen, aber würde, sagen wir mal, die großen Funktionalitäten rund um das Scriptpad jetzt mal, jetzt mal außen vor lassen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ich hatte beim letzten Mal versucht diese Administration ähm, in das CryptPad äh, reinzukriegen, sodass ich mit einem ähm, mit einem registrierten Account auf die Admin-Funktion zugreifen kann. Und äh, genau an dieser Stelle würde ich heute <lacht> wieder einhaken und äh, euch zeigen, äh, erstens, wie kriegt ihr überhaupt diesen Admin-Knopf in, die Ad also, ähm, in euer CryptPad rein und zweitens, was könnt ihr dann eigentlich alles administrieren und was nicht. Hm. Dafür äh, müssen wir jetzt uns jetzt als allererstes mal einloggen. Also ihr braucht praktisch vorher einen Account, den hatte ich mir ja beim letzten ähm, Mal schon gemacht. Ich muss mal eben hier mein Passwort äh, reinkopieren. So. Und ähm, wir setzen im Prinzip genau an der Stelle an, wo wir beim letzten Mal äh, aufgehört hatten. Und ähm, als allererstes, ihr seht, hier ist dieser Punkt schon, aber ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie man drankommt. Ich hatte beim letzten Mal im Prinzip auch schon alles richtig gemacht, aber wir gehen hier äh, oben auf Dein Account und dann auf Profil. Und äh, dann lassen wir hier uns das Profil anzeigen. Und dann kopieren wir uns hier diesen öffentlichen Schlüssel. Der liegt jetzt hier in der Zwischenablage. Als nächstes gehen wir nach FileZilla ähm, und öffnen unser äh, und öffnen unseren Server. Also hier das OER, den OER WebTalk-Server. Und äh, dort liegt unser CryptPad. Und hier liegt diese Config-Datei. Und in diese Config-Datei müssen wir noch etwas eintragen. So. Äh, hier oben, da haben wir ja beim letzten Mal für die Installation jene Menge Dinge eingetragen. Und dann kommt hier unten diese Abteilung mit dem Admin. Und hier muss dieser Admin-Key rein. Da kopiere ich also hier an diese Stelle, mache ich das leer und kopiere da meinen Admin-Key rein. Und ähm, als nächstes mh, schließe ich das und lade das im Prinzip neu hoch, speichere mh, das, dass da die aktuelle Version auf dem Server liegt. Und äh, jetzt muss ich mh, praktisch hier mich auf meinen Server einloggen. Das äh, mache ich vielleicht als allererstes mit äh, SSH, ihr erinnert euch, only off. Und dann ähm, muss ich den Server adressieren. Das ist in dem Fall Olbers.org. Uberspace.de und dann äh, muss ich das äh, Passwort, äh, das SSH-Passwort hier äh, einmal setzen, beziehungsweise eingeben und dann bin ich auf dem Server drauf. Und was ich jetzt hier machen muss, äh, da kann ich noch mal zeigen, wo ich das gefunden habe. Wenn ihr euer, wenn ihr euer CryptPad updaten wollt, dann ist es hier ähm, auch unter lab.uberspace.de unter CryptPad das gibt es hier oben in der, in der Navigation erklärt. Ähm, dann äh, wird hier auch, ähm, das ist die Anleitung, die wir ähm, die letzten, beim letzten Mal durchgegangen sind. Und hier ganz unten gibt es jetzt äh, auch noch eine Anleitung für Updates, weil in regelmäßigen Abständen äh, wird ein neues Update erforderlich. Oh, das ist ja witzig, das könnten wir ja äh, gleich einmal einspielen. Es gibt nämlich die 3.2.5-Version. Ähm, da äh, gibt es offensichtlich ein paar Dinge, die neu dazugekommen sind, mh, die ich mir jetzt im Einzelnen noch gar nicht durchgelesen habe, aber dann äh, können wir tatsächlich, bevor ich jetzt weitermache mit dieser, Ab äh, mit dieser Administrationsnummer, vielleicht einmal kurz, nee, das machen wir später. Wir machen jetzt einen Schritt nach dem äh, nächsten. Ich zeige jetzt als allererstes mal, wo dieser Befehl steht, nämlich dieser hier. Mit diesem Befehl kann ich den Webserver neu starten, nicht den Webserver, sondern den Dienst Cryptpad neu starten. So. Und diesen Befehl, den geben wir jetzt hier ähm, an dieser Stelle ein. In dem Fall ist eigentlich egal ob wir uns in dem CryptPad-Verzeichnis befinden oder nicht, weil äh, CryptPad ein Dienst ist, der jetzt auf unserem Server läuft. Und ähm, mit diesem Supervisor äh, CTL Restart CryptPad können wir diesen Dienst praktisch einmal stoppen und neu starten. Also, jetzt wird er gerade gestoppt. Und äh, als ich das äh, vor ein paar ähm, Stunden mal ausprobiert hatte, hat das ein Weilchen gedauert, <lacht> bis der dann wieder neu gestartet wurde. Das wird in diesem Fall voraussichtlich auch so sein. Ähm, wir können ja schon mal gucken, ob der schon wieder äh, zurück ist, äh, unser Cryptpad, ähm, weil, ähm, weil die Adresse natürlich dann aufrufbar sein muss. Da ist sie. Und wir können auch mal gucken, im Moment steht hier noch nicht äh, started, aber das wird hier gleich auf jeden Fall mit ausgeführt. So, und jetzt habe ich hier einen Menüpunkt, der heißt Administration. Und dafür ist wichtig, dass man nicht nur diesen, diesen äh, öffentlichen Schlüssel an der richtigen Stelle äh, hier in der Config-Datei eingetragen hat, sondern eben auch mh, die Administration, äh, sondern dann auch den Server einmal neu startet. Hier und hier steht jetzt auch CryptPad stopped, CryptPad started und äh, damit ist di dieser Dienst halt einmal äh, abgeschlossen und ähm, gestoppt und neu gestartet worden, also restarted. So und jetzt habe ich diesen Menüpunkt hier. Wenn ich mich dann anmelde, erscheint er. und ähm, den gibt es, gab es halt vorher nicht. Da gab es hier nur diese Einstellungen. Und in diesen Einstellungen, naja, da kann man halt hier eine Sprache einstellen und also nicht besonders viel. Da kann man eigentlich eher die Dinge machen, die für euch das Look and Feel eures, eures CryptPads verändert. Aber ihr könnt nicht die globalen Einstellungen ändern. Wenn ihr das nämlich machen wollt, müsst ihr hier in die Administration gehen. Und da seht ihr, so viel könnt ihr da eigentlich gar nicht machen. Aber das Allerwichtigste, nämlich den Speicher für die Benutzer ändern, das könnt ihr da machen. Und das könnt ihr dort auch nutzerweise machen. Dafür braucht ihr die öffentlichen Schlüssel des Benutzers. Das kann ich auch, weil ich bin letztendlich jetzt auch ein, ein ganz normaler Benutzer, wie alle anderen auch, aber ich habe zusätzlich diesen Admin-Link und kann letztendlich da auch Änderungen vornehmen. Also würde ich jetzt noch mal mir diesen Schlüssel holen, den wir brauchen unter mein Profil anzeigen kommt man an den öffentlichen Schlüssel, den habe ich mir kopiert, dann gehe ich wieder in meine Administration zurück ähm, und kann jetzt die individuelle Begrenzung festlegen und möchte für den öffentlichen Schlüssel dieses Benutzers meinetwegen äh, 1000 äh, MB, also ein Gigabyte. Und dann schreibe ich mal als Notiz, das ist ähm, die individuelle Begrenzung für den Guido. Und dann steht das jetzt hier unten auch. Und wenn ihr ähm, andere Benutzer auf eurem System habt, dann müssen die euch praktisch den öffentlichen Schlüssel zuschicken und ihr könnt auf der Basis dieses öffentlichen Schlüssels äh, für diesen Benutzer sozusagen eine, eine ähm, äh, Entgrenzung des Speichers äh, zuordnen ihr seht, dass es dann auch automatisch hier schon passiert. Ich habe also jetzt nicht mehr 50 MB, sondern ein Gigabyte äh, frei, äh, Speicherplatz äh, auf meinem CryptPad. Ihr äh, wisst, dass ihr auf einem Uberspace insgesamt 10 Gigabyte habt. Wenn also das CryptPad das einzige ist, was dort läuft und das ist in dem Fall immer sehr zu empfehlen, ähm, dann würde ich auf jeden Fall äh, sagen, müsst ihr so ein bisschen gucken, was sind eure erwarteten Nutzer? Hm. Es könnte ja auch sein, also dass relativ viele Menschen euer CryptPad nutzen, ohne angemeldet zu sein. Ich logge mich mal aus, damit ihr das seht. Theoretisch kann man das CryptPad auch ohne Anmeldung nutzen. Ich mache mal hier diese ganzen Fenster kurz zu. Und könnte jetzt zum Beispiel einfach hier so einen Text öffnen und dann verhält sich das im Prinzip wie ein ganz normales EtherPad, falls das jemand von euch kennt. Und jetzt kann ich hier im Prinzip losschreiben und habe jetzt im Prinzip eine kollaborative Umgebung, wo ich äh, im Prinzip auch einen Link generieren kann, den ich an andere schicke. Aber ich ähm, kann äh, hier jetzt sozusagen nicht auf ein Verzeichnis zurückgreifen und immer wieder auf die gleichen Dateien, die sozusagen an einem Ort gespeichert sind. Ähm, das erkennt man auch daran, dass hier oben äh, jetzt mein Account ähm, mit, naja, so einem so einem Menschen versehen ist, der so eine so eine komische Brille trägt. Und ähm, wenn ich mich jetzt einlogge, eben hier mein Passwort, dann kann ich äh, ganz normal wieder, äh, dann kann ich ganz normal wieder losschreiben. Und äh, habe aber jetzt und äh, dann wird auch direkt mein ähm, Dokument, äh, was ich schon geöffnet und bearbeitet habe, übernommen für meinen Space. Und ich ändere jetzt hier mal den Titel in neues Dokument. So. Und gehe mal zurück auf meinen Cryptspace. Weil in meinem Cryptspace ist dieses Dokument äh, hoffentlich jetzt irgendwo hier drin. Nö. Aber das wird normalerweise, werde ich gefragt, ob ich das äh, vorher irgendwie ähm, mitspeichern will. Und äh, also Dokumente, die ich ungespeichert übernommen habe, ähm, ob die sozusagen in meinen Crypt Drive übernommen werden sollen. Und äh, genauso gut kann ich, äh, wenn ich mich nochmal auslogge, auch ohne, dass ich ähm, einen Account habe, ähm, hier ähm, andere äh, Pads anliegen. Ich kann halt nur keine Dateien hochladen. Dafür muss ich mich halt einloggen und dann bekomme ich dieses dieses Drive zur Verfügung gestellt. Und insgesamt ähm, habt, äh, kann sich natürlich jeder an dem System registrieren und ähm, ihr könnt, wenn ihr Admin seid, nicht sehen, wer bei euch auf der Installation ähm, sagen so, wir mal einen Account habt, ihr könnt nur sehen, wie viele. Das steht nämlich ähm, hier in den Statistiken. Da steht, dass äh, gerade zwei registrierte Benutzer da drauf sind, 41 offene Dateien, ähm, sieben aktive Pads. Ähm, das ist sozusagen die Statistik, die ihr bekommt. Wer sich alles an eurem CryptPad anmeldet, das wisst ihr nicht. Das ist ähm, letztendlich die gute und die schlechte Information. Die gute Information, wenn ihr zu Gast auf einem CryptPad seid, die schlechte Information, wenn ihr es administriert. Da ist euch das vielleicht gar nicht so lieb, weil das Ding ist ja öffentlich im Internet. Aber umgekehrt ist das natürlich auch immer, also Daten, die nicht anfallen, da können auch keine Begehrlichkeiten zu entstehen. Und genau aus diesem Grund ist das Scriptpad ähm, aus meiner Sicht auch einfach eine unfassbar gute Umgebung überall dort, wo es eigentlich solche Datenschutzsensibilitäten gibt. Ne? Und da haben die sich schon aus meiner Sicht sehr, sehr gut dran gehalten. Das heißt, eure Möglichkeiten zu administrieren sind eigentlich relativ begrenzt. Jetzt haben wir das Glück, dass es, wie wir gerade gesehen haben, eine neue Version gibt von unserem CryptPad. Das war bisher immer die 3.24, es gibt jetzt die 3.25 und äh, jetzt wollen wir das doch einmal hier noch installieren. Hm. Also, in diesem Fall sagen die, wechsel bitte in das CryptPad-Verzeichnis. Dann äh, rufe ich das Ding hier nochmal auf. Also, wir gehen in unser äh, CryptPad-Verzeichnis und als nächstes sollen wir mit get git pull origin und dann der Nummer vom, äh, sollen wir das, ähm, sollen wir das Update äh, fahren und an, ups, oh je, jetzt hat er allerdings das falsche CryptPad gezogen, ähm, alles gut, machen wir gleich nochmal, jetzt hat er sozusagen eine sehr, sehr alte Version installiert, doof das, ich hätte sozusagen äh, hier diesen unteren Teil offensichtlich nicht mitnehmen dürfen. Also, ich nehme gleich das hier oben und ersetze die 3.16 durch die 3.25. So, das machen wir jetzt hier nochmal. Offensichtlich hat die Installation auch nicht funktioniert. Wir können mal gucken, ob unser CryptPad gerade überhaupt noch lebt. Tatsächlich. Tatsächlich aber der hat es dann offensichtlich ähm, zwar runtergeladen, aber nicht gescheit installiert. Also, wir holen uns jetzt die äh, 3.25. Mit Git weiß der im Prinzip schon, wo er es herholt, weil äh, hier in meinem Verzeichnis, in meinem CryptPad-Verzeichnis, gibt es diesen auskommentierten ähm, Git-Ordner. Und über den weiß der im Prinzip, die URL, über der, über die sich das CryptPad zu holen ist. Ähm, wir gucken mal hier in unsere, in unsere Anleitung. Also, wir warten jetzt darauf, dass wir ein Already Up-to-Date bekommen. Und äh, das sieht doch ehrlich gesagt mal ganz gut aus. Ist zwar kein Already Up-to-Date, aber ähm, zumindest ist der ähm, fertig und hat offensichtlich auch ähm, neue Dateien runtergeladen und sowas alles. Dann würden wir als nächstes dieses npm Install eingeben. So. Jetzt werden sozusagen die äh, Paketquellen aktualisiert. Und äh, dann machen wir dieses BOA-Update. Voilà, das scheint auch alles geklappt zu haben. Und jetzt sagen die, wir müssen den Dienst nochmal neu starten. Das machen wir jetzt. Das ist das Gleiche, was wir gerade eben gemacht haben, als wir ähm, unsere Administrationsoberfläche äh, hergezaubert haben. Das war allerdings so ein einmaliger Schritt. Und hier diesen für das Update, den müssen wir halt regelmäßig wiederholen. Und äh, Updates zu installieren ist auch immer sinnvoll. Das hat nicht nur äh, etwas damit zu tun, dass man ein paar neue Funktionen dazu kriegt, sondern natürlich auch, dass man ähm, mit so einem Update eine ganze Menge an Sicherheitslücken äh, ähm, stopft dass es niemandem gelingt, irgendwie in alte, schon gut dokumentierte Sicherheitslücken von alten Versionen einzudringen. Wir gucken mal, ob, euer, ob unser CryptPad da ist. Offensichtlich. Es lebt noch. Und wir warten jetzt auch, dass wir gleich hier nochmal das Okay kriegen, dass da alles geklappt hat. Und äh, dann habe ich heute sogar noch äh, präsentieren können, wie man ein Update ähm, installiert. Ja, das hat auch geklappt. Und ähm, dann äh, gibt es noch eine Funktion, die ich äh, mir vorgenommen habe zu zeigen. Und das ist das Anlegen von Teams. Also nehmen wir mal an, ihr seid irgendwie im Lehrerzimmer, ähm, was weiß ich, sechs, sieben LehrerInnen, die alle, was weiß ich, Naturwissenschaften unterrichten und ihr wollt ganz gern gemeinsam Cryptspace bedienen, dann kann man ganz gut mit diesen Teams hier arbeiten. Eine Funktionalität, die ähm, von äh, Sebastian in seinem Talk so nicht gezeigt wurde. Also, ich habe hier schon mal ein Team eröffnet, das heißt äh, das A-Team. Und äh, wenn man ein solches Team angelegt hat, dann hat man praktisch so ein Teamspace mit vielen anderen zusammen. Das ist also nicht dein eigener. Du kommst nur über deinen eigenen da dran, ähm, sondern du kannst den mit vielen anderen Mitgliedern äh, zusammen bearbeiten. Und äh, wir ähm, können einmal Rollen vergeben. Also wir können jetzt, sagen wir mal, ähm, Mitglieder mit unterschiedlichen, na, wie soll ich sagen, Berechtigungen ähm, anlegen, Betrachter, Mitglieder, Admins und und Eigentümer. Die Eigentümer haben die allermeisten Rechte. die können nämlich auch das Team verwalten. Ähm, ihr seht das ja hier selbst. Ähm, der Betrachter kann halt nur ansehen und die Mitglieder können ansehen und bearbeiten. Und Admins können ansehen, bearbeiten und weitere Mitglieder hinzufügen. Oder auch löschen. Und äh, genau das kann man jetzt machen. Wir können sozusagen hier eine personalisierte Einladung für dieses Team ähm, äh, äh, an die, an das Kollegium des A-Teams. Und dann können wir hier ein Passwort vergeben. Sie sagen sogar, das soll man machen. Ähm, hallo ähm, das ist eine, eine Einladung für eine gemeinsame Arbeitsumgebung oder so etwas. So, und ähm, ich habe das Passwort jetzt mal auf 1234 ge gestellt und jetzt bekomme ich einen Link, der daraus generiert wird. Und, und diesen Link äh, kann ich jetzt ähm, an die Menschen verschicken, die ich ganz gerne einladen möchte. Ich kopiere äh, kopier den also. Und ähm, wenn äh, jetzt andere Menschen einen Account äh, hätten, könnten die mit diesem Link äh, diesem, diesem Cryptpad beitreten. Bei mir hat es eben nicht geklappt. Äh, doch, jetzt geht's. Jetzt muss man hier das Passwort eingeben und dann ist man sozusagen Teil dieses Teams. Dafür müssen die Leute, wie gesagt, vorher einen, einen äh, CryptPad-Account haben, sonst funktioniert das nicht. Aber dann äh, hat man aus meiner Sicht nochmal ein sehr, sehr schönes äh, Element, äh, was ich finde, was man ähm, so eventuell von Google Drive kennt, ähm, das ist aber nicht so schön auseinanderdividiert, wie das hier bei dem CryptPad passiert ist. Das sind sozusagen diese Teamordner, die man mit anderen zusammenteilt. Das ist im Prinzip sowas ähnliches, geht hier auch mit CryptPad, wo man einfach eine gemeinsame Cloud-Datenverwaltung und so ein gemeinsames Office-Paket hat. Ja. So viel vielleicht, das hatte ich mir für heute vorgenommen. Die äh, Updates kamen glücklicherweise noch äh, obendrauf. Das ist natürlich schwer zu zeigen, wenn man äh, kein, keins machen kann, weil die Versionsnummer sich nicht ändert. Bei CryptPad hat das jetzt äh, nochmal gezeigt, ähm, so alle zwei, drei Monate kommt da schon eine neue Version raus und es ist auch nicht besonders schwer, dieses CryptPad, äh, wie ihr gerade gesehen habt, abzudaten. Das war übrigens mein erstes CryptPad-Update ähm, und äh, hat offensichtlich ganz gut geklappt. Ja, dann würde ich sagen, wäre ich am Ende. Dankeschön fürs Zuschauen und äh, falls euch der, äh, die Funktionalität, also die Nutzung von CryptPad interessiert, dann äh, guckt einfach äh, in den äh, Webtalk von Sebastian Nüssen rein. Dann bleibt mir nicht mehr zu sagen als frohes Fest.